Ich habe auch mal so einen, so einen Text gelesen von einem, ich ähm, weiß gar nicht mehr wie er hieß, Richard Silvester, er hat äh, so einen Text geschrieben über Erleuchtet und was jetzt, und da hat er so einen kurzen Text drin geschrieben, wo er sagte, er hatte das Erleben, dass er irgendwo war, ich glaube irgendwo unterwegs war und auf dem Bahnhof und auf einmal hat er gespürt oder wahrgenommen, dass er nicht der Körper ist. Und hat auch in dem Moment den Körper nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gesehen und auch die anderen Körper nicht. Und das war für ihn so ein, ein Aha-Erleben, dass das, was wir wirklich sind, äh, in dem Sinne nicht außen... Also, dass wir halt kein Körper sind. Und das hat ihn so, äh, so verändert, in seiner Einstellung und Sichtweise, dass, dass er sagt, eigentlich äh, war das für ihn wie so eine Befreiung. Ne? Mhm. Dass er so sein Bewusstsein äh, wahrgenommen hat, wo er auf einmal keinen Körper mehr hatte. Mhm. Das fand ich dann auch spannend. Ich habe gedacht, boah, das ist natürlich schon ein Erleben, hört sich irgendwie spannend an. Ein ne? effekt ja. <lacht> <War> <lacht> Ich sage da immer auch ganz gerne so diese, diesen Möhreneffekt, also die Moorrübe, äh, die, die da eigentlich hingehalten wird, so muss es jetzt sein. Also ich muss jetzt auch irgendwie das Erleben haben, keinen Körper mehr zu spüren. Also es war einfach spannend zu lesen, wie einer das schreiben kann, dass auf einmal äh, kein Körper mehr... gemerkt ja. merkt, er ist kein Körper, es ist nur eine Einbildung. Ja, ich, ich weiß. Und ähm, ich, ich habe das sogar auch gelesen und ich auch kenne auch noch ganz andere Geschichten, aber wo immer so dieses Gefühl ist, so wie es hier ist, ist nicht richtig. Es muss so sein. Dann nur ist es äh, für mich vollständig. So, also ich habe mich irgendwann habe ich in Frage gestellt, so also diese Beschreibung von Erwachen oder von, von Ichlosigkeit, ähm, das muss nicht so sein, wie, wie das andere erfahren haben. Nee. Ich bin da hinterhergelaufen. gelaufen. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt sage, aber so. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass also ich das glaube, auch. Ich glaube inzwischen, dass, dass, dass, äh, dass das auch nur Erfahrungen sind und nicht. Das heißt, ich glaube, ja. Es gibt so viele, viele Möglichkeiten mhm. des Lebens, so will ich das vielleicht mal ausdrücken, für mich. Mhm. So einen körperlosen Zustand heißt, zu haben, heißt nicht, äh, wie soll ich sagen, muss nicht unbedingt stattfinden, damit ich weiß, dass... Als Beweis oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt das ausdrücken soll. Okay. Also ich glaube, hier findet, findet so, eine, so eine Auflösung eigentlich ganz peu, peu, peu, statt. Schon, schon viele, viele, viele Jahre. Irgendwas löst sich immer mehr. Und, und, ähm, und irgendwann habe ich mal gehört, dass es. das hat mich so. Das hat mich mir geholfen, dass, dass ich das nicht immer irgendwo katalogisieren muss, wie was stattzufinden hat, sondern hier ist es jetzt einfach so. Und bei dem, bei dem war es so. Mhm. Und man hat das wieder ganz anders erfahren. Oder? Also ich glaube, dass ja, da auch viel Verwirrung ist was Erwachen und solche Erfahrungen angeht. Das, das triggert das für mich an, wo ich sage, so, da ist die, die gute Moore, besuchen. wenn es dann bei mir erstmal so ist, dann geht es mir auch richtig gut. Ist das durch, was du sagen wolltest, Ellen? Also, ja. Ich wollte auch sagen, dass, dass ich das auch so sehe, wie, wie, wie du, wie heißt du noch? Gut. Ähm, gut, gut. gut. Weil... Weil, ähm, ähm, weil das ja wirklich eine Erfahrung ist, die bestimmt tiefgreifend ist, aber die ja auch wieder vorbeigeht. Und weil man dann ganz oft da dem nachhängt und das auch wieder selber sucht. Also selbst der, wenn ich jetzt derjenige wäre, der es erfahren hätte, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung und dann habe ich die tatsächlich immer als eigenen Maßstab genommen. Ich habe noch nie jemanden anderen gehabt, der das erfahren hat. Ich hatte nie Bücher darüber gelesen, gar nichts. Ich habe einfach nur, als ich 29 war, was schon länger her ist, ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass ich äh, was gemacht habe. Ich habe zum Beispiel an der Schreibmaschine gesessen und geschrieben und plötzlich hatte ich den, das ich habe einfach die, die Finger schrieben alleine und ich war ein, ein ganz extremer äußerer Zugucker. Zu, und, und damit konnte ich erst gar nichts anfangen. Und das ging, ging noch ein paar Erfahrungen weiter. Die waren, also wenn ich ja aufschreiben würde, würde ich bestimmt auch ein tolles Buch schreiben können. Aber ähm, Danach fing ich erst an zu suchen und zwar immer wieder suchte ich diese tolle Erfahrung, dieses, dieses ähm, mit allem zufrieden sein. Also ganz Ich kann es gar nicht mehr beschreiben, weil ich es jetzt nicht mehr so wichtig finde, ehrlich gesagt. Weil jetzt sehe ich es viel wichtiger, das, was ich jetzt alles vorhin schon erzählt habe, zu erkennen, dass Gedanken da sind und dass die permanent da sind und dass, Gedanken, es, gibt, dass es Gedanken gibt, die einen stressen die absolut gar nichts mit dem Momentanen zu tun haben und äh, sowas eben. Wie du gesagt hast, dass es eigentlich mehr so ein langsames Auflösen von dem ist, was nicht wahr ist. Und so mhm. sich das zeigt, was doch wahr ist. Irgendwie so. so empfinde ich das. Das ist mein Empfinden. Oh, ja. Das wollte ich sagen. <lacht> mhm. Danke. Also können wir sagen, langsames Auflösen von Gedanken. <lacht> Nö, die, die lösen sich gar nicht auf. Also, die sind auch da, aber die. Ja, nicht mehr so halt, schlecht ausgedruckt. Ja, ja genau. Wir sind nicht. Also, hier, hier ist es so, dass es. Aber es gibt auch, auch trotzdem auch störende Sachen, oder dass ich plötzlich was mache, was beim anderen was auslöst. Und ich denke, ach, um Gottes Willen. Und dann ist ganz viel äh, Unruhe da. Und ganz viel Gedanken und ähm, jetzt muss ich was klären ja. oder ich möchte was klären und dann klärt sich vielleicht auch was und das ist dann auch Lebendigkeit einfach, die dann so passiert. Ja, annehmen, ja. was ist, kann man eigentlich kurz gesagt genau. sagen. Also es heißt nicht, dass, oh, ja, da habe ich jetzt irgendwie was ausgelöst oder hat jemand anders bei mir was ausgelöst und ich habe mich, mich oder ärgere ne, mich oder da ist irgendwie was da. Nö, auch warum muss ich mich auch gar nicht mehr drum kümmern, sind ja nur Gedanken, glaube ich nicht mehr. Also so ist es dann nicht, sondern es ist dann auch pures Erleben von Ärger. <lacht> so. Und die ist äh, lebendiger, weil, weil sich da, also fühlt sich lebendiger an, weil dann nicht mehr so, also die darf sein. Also früher durfte sie bei mir nicht sein. Mhm. Ne? Also wie kannst du dich ärgern? Geht doch nicht oder über so einen Blödsinn ärgerst du dich oder das gibt's doch gar nicht oder was hast du denn jetzt da gesagt, so wolltest du es dir gar nicht sagen, das hast du jetzt beim anderen ausgelöst, um Gottes Willen oder sowas und ähm, jetzt ist es dann immer noch in dem Moment vielleicht so ein Schreck da und dann darf es einfach sein und dass es sein darf, ist eigentlich... Ähm, ich ja, weiß nicht, das ist dann wieder Freude. <lacht> Freiheit, frei ist das. Ja, einfach. Freiheit, ja. danke. Ja. Ja. Ja. ist gar nicht so einfach zu beschreiben. ne? So. Ja, genau. Nee, weil, das, weil die Beschreibung es halt immer nicht ist, egal wie du das beschreibst. Genau. Also es beschreibst. einfach danke. Ja. Halt genau. Es ist halt mehr als wie es beschrieben werden kann und weniger. Ja. Ja. <lacht> Anders als wie es beschrieben werden kann. Ja. Aber wenn wir dieses Beispiel mit dem Ärger nehmen, ne? So, da ist ein Gedanke, wie kann er sowas machen? Und dazu dann das passende Gefühl. Ja? So Ärger halt. Und dann einen anderen Gedanken von da sollte ich eigentlich drüber stehen. Genau. Und dann vielleicht irgendwie Ärger, dass ich nicht drüber stehe oder <lacht> Scham, dass ich nicht so weit bin ja. oder was weiß ich was. Ja? ja Aber was wir haben, ist ein Gedanke mit einem Gefühl und ein Gedanke, der sich auf das andere Gefühl bezieht und dazu wieder ein Gefühl und dazu wieder ein Gedanke und so weiter. Und das füllt halt das Erleben recht schön ja? oder nicht schön, aber es erfüllt es halt recht ja. und es wirkt dann so, als wäre da eine zentrale Instanz, die das alles denkt und erlebt und so weiter. ja Statt dass das, statt dass das ähm, ja, Gedanken sind, die sich auf andere Gedanken und Gefühle beziehen, sonst nichts. Keiner genau. von denen ist der wahre Gedanke und das genau. nichts von dem Ganzen muss weg, wenn es äh, auch der Körper muss nicht weg. Ja? Und so eine Erfahrung, das ist halt immer das, was du vorhin meintest, mit äh, Karotte oder äh, so. Karotte. Äh, ja. Äh, ja. Ähm, <lacht> Wann immer sich das Denken, was nimmt, wie es sein sollte, verlieren wir halt die Freiheit, es so zu erleben, wie es gerade ist. Weil es immer, das gibt immer eine Spaltung zu dem, wie es erlebt wird und wie es sein sollte. Und, ja. und jetzt gibt es eine Menge Beschreibungen von plötzlich sah ich das ganze Universum auf einen Blick. Und die ganze Vergangenheit und Zukunft sah ich in einem und die Engel, die um das Ganze rumtanzten oder was weiß ich was. Also, äh, und dann denke ich, okay, Engel habe ich noch nicht gesehen. Hm. Da haben wir das auf der To-Do-Liste sozusagen. Ja. Ja. Im Gegensatz zu, hey, so wie es ist, äh, das, da, da, muss nichts, da muss nichts hin. Das ist einfach das Schlimmste Runde, wie es gerade ist. Aber immer wir sagen das muss aber noch weg, der Körper muss noch weg, dieses Erleben muss noch weg und so weiter. schränken wir halt versuchen wir die Freiheit von diesem Moment einzuschränken aufgrund von Vorstellungen, wie es sein sollte. Ja. Statt zu sehen ja diese Vorstellung ist auch was, wie, was gerade eben auftaucht ja, mit dem entsprechenden Gefühl dazu. Im Endeffekt, worum es geht, wenn wir sagen es geht um was, es geht ja nicht wirklich um was, aber, ist es ist das Erleben von Lebendigkeit. Hm. Punkt. Und wie können wir Lebendigkeit erleben als jetzt? Ja. Okay, morgen um 9.30 Uhr Lebendigkeit erleben. Also es ist einfach, <lacht> lebendiger als jetzt wird es halt nicht. Ja. Das ist pure Lebendigkeit. Jetzt dieser Moment. Ja. Und das Denken sagt ja, ohne Denken wäre es lebendiger. Und wenn das geglaubt wird, dann fühlt sich das halt irgendwie fühlt unvollständig an. Ja. Absolut so an, ja. ja dann fühlt sich es halt nur noch halblebendig an. Und ähm, um es jetzt, äh, jetzt mal christlich zu sagen, was da hilfreich ist, ist die Demut, dass es sich so zeigen darf, wie es sich zeigt, ohne dass wir sagen, na, na, na. <lacht> So, äh, sozusagen wie, äh, um es christlich zu sagen, Gott steht vor der Tür und wir sagen, ja, aber könntest du dich vorher noch umziehen? Ja, so. <lacht> <lacht> In Jeans kommst du hier nicht. na bitte nicht. Habe ich mir feierlicher <lacht> vorgestellt. Und zu wenig Engel oder sowas. Ja. Das ist ja <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> zu wenig Engel. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Im habe ich gehört, da gab es zehn Engel. <lacht> Statt halt einfach, dass dieser Augenblick, das Erleben jetzt, das ist die Autorität, nicht die Gedanken, wie es sein sollte, das ist das ganze Ding, die, wenn wir den Gedanken die Autorität verleihen und sagen, wir sind Identifikation, wenn wir sagen, wir sind derjenige, der weiß, wie es sein sollte oder zumindest vermuten, wie es sein sollte, spüren wir halt, konstruieren wir ein Getrenntsein von diesem Augenblick. Und dann fühlen wir uns unvollständig und denken, da muss jetzt noch was besser werden. Mhm. Uns bestätigt sich ja sofort, weil so fühlt es sich ja schon mal nicht gut genug an. Da sitze ich und da sind Gedanken, verdammt. Andere Leute sind eine Stunde lang gedankenstill. Da möchte ich ja noch. Und auch der Körper ist einfach etwas, was im Bewusstsein auftaucht und, äh, und eine bestimmte Art von Erleben mit sich bringt. Und gerade weil wir nicht der Körper sind, muss, der, muss da nichts verschwinden von dem Ganzen. Das ist einfach das Bewusstsein erlebt durch diesen Körper und als dieser Körper. Genau. Und selbst wenn man am Bahnhof ist und, äh, und für eine Sekunde der Körper verschwindet äh, oder aus, aus der Aufmerksamkeit verschwindet. Ja, ähm, trotzdem ist es praktisch, wenn man, wenn man auf dem Bahnhof stehen bleiben kann und weitergehen kann und so weiter. Dann ist es ist gut, wenn die Sinne funktionieren, der Gleichgewichtssinn funktioniert und so weiter. Das heißt, ähm, der Körper ist einfach pure Lebendigkeit und es ist nicht, nicht die einzige Lebendigkeit, aber es ist genauso Lebendigkeit wie alles andere, wie der Himmel. Einfach Lebendigkeit und so zeigt sich das Bewusstsein. Und da ist niemand, der dem Bewusstsein vorschreiben könnte oder bräuchte, wie, wie es sein soll. Mhm. So, so. Ja. Ich finde an der Stelle, ist auch immer... Entschuldigung? Ohne Gedanken, wie es sein sollte, braucht es keine Verbesserung. Jetzt. Ja, mir hilft da auch immer, oder hat mir, hilft mir, wenn ich sage, das ist auch so ein Mysterium, wie was auftaucht oder warum irgendwas auftaucht oder wie das ja. so alles so funktioniert. Ich weiß es ja gar nicht, wie das, ich weiß wie du vorhin das sagtest mit diesen Abertausenden, Milliardenzellen und wie das alles zusammen, da fängt es ja schon an, ne? Das ja, ist ja hier das Mysterium schon perfekt, ne? ja. so, wie das so, so, ähm, ich, ich spüre das Herz ja nicht und trotzdem schlägt da was und lässt mich hier atmen, dieser Körper und keine Ahnung, das ist ja schon Mysterium genug. Unglaubliche Erreichtum von, vom Erleben, wenn wir jetzt anfangen darüber nachzudenken. Wie das denn funktioniert, wie weit wir auseinander sitzen hier drin, ja. und sprechen jetzt miteinander. Unglaublich. Und dann ja. kommen hier irgendwie Schallwellen raus und ich habe keine ja. Ahnung, wie die da <lacht> nee, und so weiter. Genau. Und dann kommen die irgendwo da rein und ergeben Sinn. Unglaublich. <lacht> wie läuft das? Schallwellen in Sinn verwandeln. Und dann spüren wir hier was und da kommt eine Antwort darauf. Und die ergibt dann hier wieder Sinn. Unglaublich. Wie geht <lacht> ja. ja. das? Muss oder ja. Oder manchmal ergänzen. ist das sogar so, dass ich mich erschrecke, oh, jetzt sagst du gerade was. Ja, <lacht> Kennt ihr das? Ja. Ja. <lacht> mhm. Also, dass ich ja. das auch so, ne, so eine, jetzt will ich jetzt was sagen. Nee, da sag ich dann plötzlich was. Mhm. Ja, das ist so einfach so, ähm, wir können das beschreiben. Einmal ich hätte Bild noch eine Frage oder? an euch. Ja? Ja. Nee, was? Ne? Wir haben so ein bisschen Zeitverzögerung, deswegen unterbrechen wir uns manchmal. Ach so. Dass das in, in gewisser Weise alles äh, ein Selbstläufer ist oder so ein Zusammenspiel. Ja. Ja? Alles, was ich sage, äh, kommt ja durch das Zusammensein mit euch. Und umgekehrt. Ja? Mhm. Genau. Das ist einfach so ein Zusammenspiel, wie es zwischen den Zellen ja auch ist. Eine Information und dann geht es in die nächste <lacht> Zelle und so weiter. Ein mhm. Mhm. Ja. Nur das Denken macht halt so eine Trennung raus. So, da bin ich. Da sind die anderen. Du hast noch eine Frage? An euch allen, weil ähm, wie ist es bei euch, wenn ein Wunsch auftaucht? Was ist, wie, was ist das für euch so? Das finde ich immer interessant, wenn. Ja, etwas, was noch nicht da ist, also ein Wunsch, was was ich mir vielleicht wünsche, was ja nur in die Zukunft sein, hinein sein kann, sonst wäre es ja da. Was, was ist das für euch? Habt ihr, wie geht ihr damit um? Habt ihr die? Wie, wie betrachtet ihr die? Gibt es keine Wünsche mehr? Mhm. Ja, also wenn ich mal anfange, hier, ich wünsche mir zum Beispiel manchmal eine Pizza und dann äh, bestelle ich die doch, so einen großen Wunsch. <lacht> okay. ja, große Pizza. <lacht> manchmal ist es aber zum Beispiel zu spät zum Pizza bestellen und dann esse ich was anderes. Okay. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, <lacht> ich würde gerne, dass die Anne mal hören. <lacht> Also ich habe vor zwei Jahren mal, ganz witzigerweise, das passt jetzt gerade zu deiner Frage, einen Workshop mitgemacht mit einem Dr. Joe Dispenza aus Amerika, der mhm. sich mit Gehirnforschung und äh, sowas allem beschäftigt. Ähm, mhm. Kennt den jemand? Ja, ich, ich lebe von den, den Gehirn. Ja, okay. Und auf dem Workshop war ich und da geht es natürlich ganz stark um Wünsche visualisieren, fühlen, machen, tun, also in, in äh, es geht aber auch um, glaube ich, eine Kundalini-Erfahrung, also der nennt es nicht Kundalini, aber es geht um die Energie, die aufsteigen soll, damit man eben noch besser merkt, dass man eigentlich göttlich ist und was weiß ich und dass man alles, was man, dass man alles sich erwünschen kann, äh, wenn das nur intensiv genug gedacht und gefühlt und erlebt wird, richtig. Und bei dem Seminar war ich eben, ähm, im Workshop, erst bei das Normale und dann nachher das Advanced. Äh, das war dann sehr, sehr <lacht> advanced. <lacht> ähm, es hat mich auch durchgeschüttelt und gerüttelt, weil der so eine Atemtechnik gemacht hat. Aber ansonsten kam es so nicht viel, weil mir fielen tatsächlich immer, wenn ich dann in die Meditation gehen sollte, also es waren 740 Leute da, ähm, kam bei mir kein Wunsch. Also ich hatte keinen Wunsch und das hat mich auch total verwirrt die ganze Zeit bei dem Seminar. Und das ähm, ist auch, danach habe ich auch aufgegeben und aufgehört und bin zum Glück davon, sage ich jetzt mal so, davon abgekommen. Einfach so, also es hat sich einfach so ergeben und ähm, es gibt keine großen Wünsche, die es gibt vielleicht kleine, wie eine Pizza oder mal essen gehen oder so, aber alles andere, wenn es auftaucht, ähm, stelle ich mir da nicht mehr länger vor. Also so ist es bei mir. Das ist dann vielleicht mal da und dann vielleicht erfüllt es sich, vielleicht auch nicht. Also da ist eher diese, diese Gelassenheit endlich da, dass alles richtig ist, wie es ist, egal was auf mich zukommt. Von daher habe ich so einen Wunsch nicht mehr. Also so, einen, so, einen, so, wo ich jetzt unbedingt visualisieren müsste, machen, tun. So ist es bei mir. Aber ich habe das eben auch als ganz äh, extrem, mh, also hat schon, das kam schon sehr machtvoll rüber. Diese paar Tage, die waren schon euphorisch. Die ganzen Menschen, 740, die da rumspringen und alles machen und ja, die Erlebnisse, noch, die geschildert werden. Bitte? Ja, da kann ich mir vorstellen, dass da viel Energie zusammenkommt. Ja, Ja, war schon, war schon gewaltig. Aber letzten Endes bin ich mehr als froh. Dass ich da irgendwie äh, überhaupt keinen Zugang zu gefunden habe. Finde mhm. ich sehr befreiend. Mhm. <lacht> ja. mhm. Aber das, ja. Ich, ich meine jetzt gar nicht visualisieren oder sowas. Ich kenne das auch. Und ich habe da auch meine Erfahrung mitgemacht. Mit mir äh, so secret-mäßig unterwegs mal gewesen. Vor langer, langer Zeit. Auch mal ausprobiert, um dann auch mitzukriegen, dass. Ja, ich nichts in der Hand habe. So, ja, das war dann auch sehr befreiend, dass mhm. ich nichts in der Hand habe. Ähm, ich meine jetzt wirklich so, hier, hier taucht schon mal ein Wunsch sehr intensiv auf, ne? ohne dass ich jetzt da was visualisieren oder irgendwas will. will. Und ich frage mich, warum taucht Wunsch auf? Warum? Was ist das? Ist, Kannst du was, könnt ihr was dazu sagen, oder Dittmar vor allen Dingen? Also, wenn Warum ich dazu. Warum überhaupt noch Wunsch auf? So, wenn ja. ich dazu was sagen darf. Ähm, Gerne. Ähm, Wunsch ist ja eigentlich immer für mich auch so ein Ding, dass ich sage, es ist wie so ein Mangel, ich bräuchte jetzt noch was oder ich suche noch was, was mir fehlt. Und also, früher habe ich das auch ähm, in der Hinsicht mehr gespürt, indem ich früher einfach auch auf diesen Vortrag und auf das Seminar und dort und immer gedacht habe, wenn ich mir diesen Wunsch erfülle, also vom Verstand her, dass ich mich noch praktisch äh, ähm, weiterentwickeln kann oder erfahren kann über, über Lernen, habe ich immer gedacht, ja, das mache ich und dann, und, und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, ich habe es dann jetzt auch so für mich in dem Sinne sehr reduziert, weil ich nichts mehr erwarte oder ich bin am Üben, dass ich... Früher habe ich immer eine Erwartung gehabt, eine höhere. Wenn ich das kann oder mache, dann und... und dabei stimmt es gar nicht, sondern... ich bin mehr im Hier und Jetzt und wie ihr auch schon erwähnt habt, es gibt halt so... kleine Wünsche mit... genau, mit essen gehen oder sonst was, aber ich bin innerlich so ruhiger geworden und nicht mehr so auf der Suche im Außen, ach jetzt mache ich das Seminar und den Lehrgang, sondern sehr reduziert und es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Und so eine Sache wie jetzt heute Abend, das finde ich auch sehr spannend und es war eher auch spontan. Ich weiß auch nicht, wie ich zu dir gekommen bin, aber es soll so sein und das ist schön, aber ansonsten bin ich mit wenig Erwartung und dann lebt sich das angenehm. Und das versuche ich dann auch auf, auf das Außen zu machen, dass ich sage, erwarte nichts, guck, guck selber, dass du zufrieden bist und mit dir und wenn was kommt von außen, ist gut und wenn nicht, dann... Passt auch. Ja, also sind die Wünsche ja sind, haben sich verändert oder klein geworden. Kleiner. Wolltest du was sagen, Bern? Ja, in Erinnerung kommt das ist mit Bedingungen. Ein Wunsch ist irgendwie eine Bedingung und das war so ein großes Thema bei unserem letzten Treffen. Und bei mir ist gerade so ein super cooles Beispiel. Ich bin ein Mädchen, das ist sieben Stunden mit dem Auto weg von mir wohnt, richtig gut. Und sie morgen Werk gern, bla bla bla, aber es ist halt schwierig wegen der Distanz hin und her. Und ich merke halt, solange die Bedingung ist, es darf nicht so sein, wie es ist, oder ich hätte es gerne so gern anders, geht es mir überhaupt nicht gut. Und was halt ist das, das Durchschauen von dieser Bedingung ist bei mir jetzt noch nicht ganz genug, weil ich mag das noch gar nicht so loslassen Also ich mag das noch gar nicht so zu so sagen hey okay die Bedingung ist halt, tut mir nicht gut. Und da ist die Frage eigentlich so: Kann man das so geht es, das, dass man das dann, dass ich das selbst so durchschaut, dass es dann einfach aufhört? Oder wie lange, bleibt das so, wie lange bleibt die Bedingung so wichtig? Oder wie lange wird es so geglaubt, dass die Bedingung wichtig ist? Das Erfüllen von der Bedingung. Also zwischen dreieinhalb Stunden und sieben und sieben <lacht> Jahren. Ja, so, so, so, so, Wahnsinn. Nein, Nicht wie lange du dahin hin brauchst, sondern wie lange die Bedingung bleibt. Ähm, ja. ich schon weißt, so... Ich finde, das, äh, das eine Bedingung, hat der immer ein Versprechen in sich. Wenn die Bedingungen erfüllt werden, dann könnte ich zum Beispiel, ja, und dann, das ist ganz interessant, was ist das Versprechen? Also, ja. Dann könnte ich glücklich sein, dann könnte ich im Hier und Jetzt sein, dann könnte ich entspannt sein, dann könnte ich Liebe fühlen, dann könnte ich Geborgenheit fühlen und so weiter. Und... Ähm, und die Bedingung sagt nur so. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass alles, was an so eine Bedingung geknüpft ist, was wirklich, worum es dem Herzen sozusagen geht, hier und jetzt auch erlebbar ist. Ja, so. Ähm, nicht in der Form, wie sich das Denken das vorstellt oder nicht in, mhm. so, ja, sondern dass es so auch erlebbar ist. Und dann der andere Punkt ist, ähm, weißt du, zum Beispiel so ein Gefühl wie Sehnsucht. Das ist ja auch ein, einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm. Da gibt es Gedichte und Lieder und Opern und Filme über diese... Das ist ja das, das eigentlich auch voll Shane ist. Ja. Also ja. ein paar, wie du gesagt hast, dass da diese Versprechung dahinter so stark ist oder da ist, das ja. ist nicht mehr schön. Ja. Und dann ist es halt, dann geht die Bedingungen darum, ein bestimmtes Gefühl loszuwerden. Ja, wie zum ja. Beispiel Sehnsucht loszuwerden. Ja. Statt sie zu fühlen und sie auszukosten um mhm. Sehnsucht und so weiter. Und in dem Auskosten von der Sehnsucht ist sie irgendwie auch erfüllt. Mhm. Weil da nicht mehr diese Trennung ist. Mhm. Von nur hier bin ich. Allein und einsam und da drüben wäre das Glück oder sowas, ja. Mhm. Sondern die Sehnsucht, die ist es, die, die ist die Erfüllung gleichzeitig. Ja. Wenn sie erlaubt ist, wenn, wenn es ist, ja, so ist die Lebendigkeit jetzt. <lacht> Schön. Ja, ich glaube, das, das geht auch fast mehr in die Richtung, macht bei mir hier so Klick was ich mit Wunsch meine, ne? da ist eine Sehnsucht nach, nach etwas, jetzt nicht einer Person wie bei dir, Bernd, oder so, sondern nach Art. Reisen. Bei, bei mir ist es nach Reisen, ne? mhm. so eine Sehnsucht, noch mehr von der Welt zu sehen. Das ist, Da kann ich Wunsch zu sagen, aber da kann ich auch sagen, das ist eine Sehnsucht. Ich möchte, möchte reisen <lacht> ja? und, ähm, und dann da stolper ich so, sozusagen ein bisschen darüber, ist ähm, bin ich mir mit so, einer, mit so einem Wunsch, Sehnsucht im Weg oder ist es, weil es ja nicht da ist, ne? weil es ja jetzt nicht da ist, genauso wie deine Freundin dann nicht da ist, diese Frau nicht da ist. Aber es ist ja da als eine Sehnsucht oder auch als ein Wunsch. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich machen kann. Es ist ja auch etwas, was hier auftaucht. Das ist nicht immer da und nicht immer gegenwärtig. Aber manchmal ist das sehr stark einfach als ein Ausdruck da. Ja, weißt du. Und die, wenn du schaust zum Beispiel, was ist die Sehnsucht beim äh, zu verreisen zum Beispiel, also Fernweh zum Beispiel? Mhm. Äh, das ist zum Beispiel was Neues zu erleben, was Neues kennen, so lernt die Welt mit neuen Augen zu sehen. Mhm. Ja, und das ist nicht gebunden an andere Länder. Aber es spricht auch nichts gegen andere Länder. Also, zum Beispiel, dieser, dieser Gedanke, woanders hinzufahren oder umzuziehen oder irgendwas zu, äh, die, den Beruf zu wechseln oder sowas, ja, hat ja immer zu tun, auch mit einem Wunsch. Ja, eben. Und ein Wunsch genauso, geht es genauso wenig darum, den Wunsch loszuwerden, wie das Denken loszuwerden oder äh, irgendwas anderes loszuwerden. Ne? Das ist einfach mhm. ein Aspekt von leben so wie Sehnsucht loszuwerden. Ne? Mhm. Also, das Auskosten von dem kann auch dazu führen, dass du zum Beispiel ähm, schaust, wo du denn gern hinfliegen, fahren, was auch immer würdest, ja? was du gern sehen würdest, wieso nicht? Das, äh, dieses, die Lebendigkeit hat ja nichts mit Stagnation zu tun. Ja? So wie um auf den Pizza-Wunsch zurückzukommen, mhm. ja, da ist dieses Hungergefühl, ja, das akzeptiere ich jetzt. Ja? Das Problem ist nur der Wunsch nach Pizza oder sowas. nee das ist einfach, das Leben drückt sich als dieser Wunsch gerade aus. Ob der erfüllt wird oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema, aber da ist nichts Pizza. Ja. Dran, uh -huh. ne? ja, Eigentlich ist dieses Pizzading Ding da ganz gut, ne? Weil ich habe Appetit drauf und aber ich kann jetzt keine mehr bestellen, ist zu spät, ne? So ja, zum Beispiel. Genau. Angenommen, es ist zu spät dann für ich Pizza. Geht der Appetit von Pizza nicht unbedingt weg, aber ich muss mir dann was anderes überlegen. Genau. Ja. Dann hat das Leben garantiert den Plan B. Ja. Diese Stunde. <lacht> zum Beispiel. Ja. Und die kannst du auch wirklich genießen, wenn du nicht die ganze Zeit denkst, ich hätte lieber Pizza. Ja, genau. Ja, ja genau. Das, das erlebe ich hier auch. Also das ist, es ist nicht, nicht wirklich mehr störend. Früher war vielleicht so ein Wunsch eher störend. Mhm. Aber ich habe irgendwann mal, schon vor sehr, sehr vielen Jahr, Jahren, als ich mich auf spirituellen Socken gemacht haben, wenn ich das mal, da war ich noch, das ist jetzt schon wirklich sehr lange her, da habe ich mal irgendwann eben gehört und das sehr ernst genommen, sehr geglaubt, dass, dass, man, dass es sehr erstrebenswert ist, eine Wunschlosigkeit zu erreichen. Und das wird mir jetzt gerade bewusst, dass sich da, das sehr verinnerlicht hat offensichtlich, dass ich damit immer in, in so, einem, so einem Kampf Bisschen bin oder in so einem ja. Streit in mir selbst dann. Ja. Naja, der Wunsch nach Wunschlosigkeit macht es nicht wirklich besser. <lacht> nee, genau. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Und das ist ja auch das, was hier auftaucht, wenn, wenn da eine Sehnsucht, ein Wunsch auftaucht, der jetzt noch nicht so, so erfüllt ist. Warum auch ja. immer. ja. ja. Und ähm, was aber mein, mein Genuss für das, was jetzt ist, gar nicht mildert. Es ist trotzdem mhm. und es ist da, ne? nicht mhm. aber. Genau, es ist ja, immer das wieder dasselbe Prinzip. Dass das Denken sagt, das und das müsste ich noch haben oder das und das müsste noch weg. Wünsche genau. sollten nicht mehr auftauchen, bestimmte genau. Emotionen sollten nicht mehr vorkommen. Genau. Dann ja. ist gut. Mhm. Genau, ja. ja, weil da, also hier ganz konkret ist natürlich auch die Angst, dann, ja, vielleicht wird mir das nie erfüllt, weil die Mittel denn dazu fehlen oder sowas. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Leben das vorhat, dass es mir das erfüllt. Und das tut ja dann wie, wenn es dann nicht erfüllt ist, vielleicht. Oder irgendwie so ein Blödsinn, anstatt zu sagen, ja, das ist ein Mensch, das ist gut. Ja. ja. Und, wie, und was wir uns denken, wie die Erfüllung aussehen sollte, ist eine mögliche Ausdrucksform. Ja? Aber angenommen, du würdest nie wieder irgendwo anders hinreisen, du würdest den Rest deines Lebens in Deutschland bleiben zum Beispiel, dann würdest du in gewisser Weise auch überhaupt nichts verpassen. Ja? Alles, was du dir von der Reise versprichst, wie zum Beispiel mit neuen Augen zu sehen oder staunend durch die Gegend <lacht> zu gehen. Ja? Ich finde es interessant eben zu schauen, was ist denn das Versprechen bei, bei einem Wunsch. Ja? Mhm, und es kann sein, zum Beispiel verliebt durch die Gegend zu sein oder äh, zu gehen oder staunend, mit staunenden Augen, mit offenem Herzen durch die Gegend zu gehen, statt irgendwie so, oh, kenne ich alles, so ungefähr. Ja? Mhm. Und das ist und ein anderes Land ist eine Möglichkeit, wie sich das verwirklichen kann. Und genauso ist es, äh, in dein Wohnzimmer mhm. zu gehen. Und das mit neuen Augen zu sehen. Was ich auch ganz spannend finde, bei sowas noch zu gucken, finde ich, bei dem, bei dem Wunsch, wenn du den hast, zu gucken, was wäre denn das Schlimmste daran, wenn er sich nicht erfüllt und, und dann in die quasi in die andere Richtung zu gucken, auch da zu gucken, ob das wahr ist oder nicht. Also, ob das wirklich so sein würde, finde mhm. ich, also, mhm. vielleicht. Mhm. Und um dann zu sehen, dass es eben wahrscheinlich nicht so ist, das Schlimmste, mhm. was du dir denkst. Ja. Genau, also, allgemein mhm. zu sagen, wenn ich das nicht kriege, dann muss ich unglücklich sein. Ja. So. ja. Oder dann fehlt mir was. Und so weiter. Ja. Mhm. Und so, ähm, mir scheint, dass das, das, das ähm, Leben prima klarkommt mit der Form, die es gerade angenommen hat. Ja, einfach so im Unterschied zum Beispiel zu The Secret oder so oder zu Dispenser. So, ich kenne ihn nicht besonders gut, aber dieses ganze Thema Wunschverwirklichung und so weiter, mhm. geht ja davon aus, wir brauchen bestimmte Umstände, damit mhm. wir glücklich sind, damit es uns gut geht und so weiter. Ja. Und wovon ich spreche ist, die Umstände passen perfekt für das für uns ja? mhm. und ändern sich sowieso. Ich bin so happy dabei zu sein, ne? <lacht> Ich auch. Ja. <lacht> Schön. Was ist das für ein Geräusch? Ähm, ich habe so eine Fußholzrolle. <lacht> ah, okay. Du rollst Füße gerade. Ähm, ich ich komme gleich wieder. Ja. Das, <lacht> grad... das wünsche ich mir auch. <lacht> <lacht> Dittmark, okay. Dittmar, hat sich dein Leben sehr verändert in den letzten vielen Jahren so, wenn du jetzt und vor sieben, acht, acht Jahren zurückschaust? Also es hat sich, ja... Die Umstände haben sich sehr geändert in den letzten sieben, acht Jahren. Es hat sich sehr geändert in den letzten, sagen wir mal, 18 Jahren, 19 mhm. Jahren, sowas. Das hat, sich, das hat sich sehr geändert, und zwar relativ, obwohl sich die ganzen Umstände geändert haben, also Umzug und, und Ehe und Scheidung und, und so weiter, eine Menge, ähm, Veränderungen, Todesfälle und so weiter. Ähm, es, hat sich, es hat sich verändert. Äh, einmal, dass ich viel weniger denke. <lacht> ich würde sagen, dass sich äh, die Zahl meiner Gedanken auf äh, ein Drittel reduziert hat. Ungefähr. Und die, die Zahl der ernsten Gedanken gegen Null geht. Was hast du dafür eine Technik entwickelt? <lacht> ähm, ich habe ich hab, äh, aufgehört, auf Techniken zu setzen. <lacht> Einfach äh, zu sehen, ähm, was Gedanken sind. Ja, das mhm. Gedanken einfach eine Menge Verwirrung mit sich bringen, wenn sie halt zu ernst genommen werden. Mhm. Wenn das, was, was äh, Gedanken beschreiben, wenn das als die Wirklichkeit genommen wird, dann erzeugt das so eine Traumwelt, so eine, so eine, äh, eine Parallelwelt, in der, ähm, der nichts so richtig zusammenpasst, in der es lauter Fragmente sind, also ein fragmentiertes Erleben. Mm. Und ohne das ähm, sind diese ganzen Sachen, die man sich nur wünschen kann, von vornherein erfüllt. Liebe, Freiheit, Frieden, Lebendigkeit. Und du würdest sagen, sein. das kommt von, von der Quelle, also von der Non-Dualität, das, was du gerade gesagt hast, Liebe, Freiheit... Klar, woher? Leute, weißt du, wir haben ja wahrscheinlich alle die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass sich ein Wunsch erfüllt hat, was, was wir uns unbedingt, was wir unbedingt haben wollten, mhm. ja, hat sich erfüllt. Und dann haben wir festgestellt, es ist eigentlich doch nicht das, was ich will. Ja. Und das kann, das kann sein, eine Beziehung, um mal hier was naheliegendes zu nehmen, ja. Unbedingt mit diesem Menschen zusammen sein. Ja! Und dann haben wir aber anschließend einige Verbesserungsvorschläge an diesen Da <lacht> Damit er auch wirklich der Richtige Ach. ist oder die Richtige ist. Kann mein Mann auch ein Lied von singen? Nein, naja, das können wir alle. Das Lied kennen wir alle. Wir könnten es so schön haben, wenn du nicht so blöd wärst. Ja. <lacht> aber wie würdest du das dann jemand erklären wenn, wenn jemand sagt ja ich dachte immer liebe äh, kriege ich doch leistung und äh, ja und, und diese das was du jetzt gerade gesagt hast das ist ja immer da eigentlich ja. ohne ja. erwartung ja. ohne leistung ohne bloß wie kann ein erwartung, Mensch... ohne leistung da und, mhm. ähm, und spiegelt sich dann im, im in den Situationen, die mhm. müssen nicht irgendwie. Erst muss die Situation erfüllt werden, dann kann ich lieben. Mhm. Sondern, sondern wenn Liebe gefühlt wird, dann findet die Ausdruck. Mhm. Ist sie immer gleich stark? Da? Nee. Mhm. Das ist die Frage, wo die Aufmerksamkeit ist. Mhm. Also so, wie, wie bewusst ist es ist. Zum Beispiel ich mache meinen Briefkasten auf, da ist ein Brief vom Finanzamt. In dem Moment kommt ein Gedanke, verdammt, was wollen die denn jetzt wieder? Ja. Mhm. Ja. Und dann schickst du Liebe hin, du sagst. Nein. Dann, <lacht> <lacht> dann, dann weiß ich, dass dieser, dass dieser Gedanke, Verdammt, was wollte jetzt wieder? Ist ja ein, an sich ein liebevoller Gedanke. Das ist der Gedanke, möchte mir die Arbeit ersparen, mich mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen und, und wünscht mir lustigere Dinge zu tun. Das ja? ist ein liebevoller Impuls. Hm. Nur hilft er halt in dem Moment nichts und dann mache ich den Brief auf und dann gibt es halt irgendwas zu tun und dann wird das halt getan und dann ist gut. Ja. Das ist wieder gut. Ja. Hm. Genau das ist mir auch passiert. Tja, Finanzamt ist eine universelle Erfahrung. <lacht> <lacht> <lacht> äh, äh, aber da merkt man dann, was sowas mit einem machen kann, so innerlich, ne? dass man so ja. unruhig wird oder äh, unwohl und dann denkst, ei, und Angst irgendwo und dann kannst du beobachten und gucken, wie du es ja. handhabst. Und, ja. ja, dann kommen halt, dann kommen halt so. Ähm, die Reflexe kommen halt in eine gewohnheitsmäßige Reaktion aufs Finanzamt. Ja. Mhm. So, ähm, Aber die, die hat ja nichts Erz, das ist halt einfach eine Gewohnheit. Mhm. Ich habe viele Gewohnheiten, die nicht wirklich praktisch sind, aber die sind halt da. Und, ähm, und die fallen dann irgendwann auch weg, aber manche halten sich halt eine Zeit lang. Ja, so mm. wie wir alle ja unterschiedliche Sprechgewohnheiten haben und unter, unterschiedliche Gestik und so weiter. Ja, mm. so gibt's halt einfach, das sind ja alles Gewohnheiten. Und so gibt es halt äh, für, für, für mich eine gewohnheitsmäßige Reaktion auf, das, auf den Brief vom Finanzamt. Mm. Ja, so uh. Und nicht mehr und nicht weniger. Genau. Das ist aber das ist nichts Ernstes und nichts Bleibendes. Und ich weiß, dass mein Glück nicht vom Finanzamt abhängt. Aber wie würdest du es definieren, dieses Glück, dieser Frieden, diese Liebe? Die Offenheit für das, was gerade da ist. Mhm. Darin liegt die ganze, das ganze Glück, die ganze Liebe, der ganze Frieden. Und wenn, wir, wenn du dir anschaust, zum Beispiel, wie das ist, wenn du äh, mit einem Partner zusammen bist. Ja? Mhm. Ähm, und wenn. Und mit diesem Partner kannst du Offenheit, Glück und Liebe erleben, wenn du sie in dir fühlst. Und äh, du kannst aber mit dem perfekten Partner da sein und dir denken: Also, wenn er nicht so und so wäre, dann wäre es viel schöner. Aber was mich auch stört, ist das und das: ja, das Erwartung. Erwartung, Erwartung. Ja, <lacht> oder mhm. einfach so: man, Warum muss er auch immer und so weiter. Ja? Ach, genau. doch mal und so weiter. Ja. Diese ganzen Gedanken. Die den, die den Augenblick als unvollständig und als nicht perfekt erscheinen lassen. Ja. Mhm. Und wenn gesehen wird, okay, das sind die Gedanken, die das machen, nicht der Partner, nicht die Situation, ja, dann kann es aufhören, die ganze Zeit die Situation verbessern zu wollen und den Partner verbessern zu wollen. Mhm. Das ist spannend, ja? Ja, sondern einfach, ja, die Gedanken können auftauchen und sie sind aber, und wir, und wir merken, wie sich das anfühlt, und mit diesen Gedanken zu identifizieren, wie du sagen würdest. Ja? Mhm. Das ist mein Gedanke. Ist doch wahr, er ja, macht es wirklich und das stört wirklich. Ich spüre es doch. Ja? Mhm. Aber wenn du es so nimmst, ist es ja oft so, dass mancher sagt, ich bin doch de der Gedanke, der Verstand, wer, wenn ich nicht mehr um mein Körper dazu, ja, wer, wer, wer bin ich dann? <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ja, bin ja. Ich, wenn ich nicht mein Körper und nicht mein Verstand und nicht mein Denken bin. Eben, weil viele sagen, ja. ich, das, ist, das bin doch ich, mein Verstand und ich lerne und mache und tue. Und, was, ja. und wenn ich das nicht mehr glaube, ja dann ist es für manchen so, pff, wie, so, ein, wie, so ein Stur, wie so ein Fall. Absolut. Ja. Und den, vor dem Fall haben viele Leute Angst oder hat ja. wahrscheinlich jeder irgendwann Angst. Mhm. Ja, vor diesem, wenn ich das alles nicht bin, ja, was bin ich denn? Oh, dann bin ich ja nichts. Eben, ja. Genau. Und dann, was sagst du da? Sag ich, stimmt. Stimmt. <lacht> <lacht> <lacht> mm. hm. Ich hatte gestern auch ein nettes Erlebnis mit mir selbst. Und zwar wollte ich Altlast wegbringen, habe das ähm, zu nah an die Treppe gestellt das ist eine Steintreppe. Und da ist ein großes Glas rausgepurzelt. Wie ein Zeitlupe konnte ich sehen, irgendwann gleich zerspringen. Und ich zersprang natürlich in ein Abermillion kleine Teilchen, ganze Treppe runter, also zwei mhm. Stockwerke. Und das musste ich ja dann auch, ich habe einen Hund auch, der musste dann erstmal da sitzen. Und, und dann habe ich die ganze Zeit nur geschimpft, als ich das. Da aufgefegt und gesaugt und gemacht und getan habe. Und mhm. es war so, ähm, auf einmal war es so köstlich, dass ich, dass ich mir es erlauben konnte, die ganze Zeit zu schimpfen. Mhm. So was, was vorher, ja, ich sonst war ich oft so ein Gedanke drüber, ja, was schimpfst du denn jetzt dann noch, ne, so. Sondern mhm. da habe ich einfach gemerkt, ja, da baut jetzt gerade die, dieses System hier Stress mit an. Mhm. Dich so Die ganze Zeit so, Mist, warum ist das jetzt passiert? Und mhm. da war, und, kein mhm. Angst und, und dann war ich damit fertig und dann war es auch gut. Mhm. Da war nichts mehr übrig. Mhm. Und das fand ich, ähm, ja, das war so ein Huch, ja. wo, wo, wo eben keine Bedingung dran gestellt wurde, sonst hätte ich die Bedingung noch gehabt, nur hör auf zu schimpfen. Mhm. So, weil das ähm ja darum fand ich das irgendwie klasse, dass das passiert ist. Ja, ja freut mich für dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, was du auch gesagt hattest mit, mit den Bedingungsstellen, ne? Also das mhm. mit dem in Frieden sein müssen oder sowas. Also da, da hatte ich so bestimmte Vorstellungen früher von. Aber der Frieden lag nicht darin, jetzt nicht zu schimpfen, sondern der Frieden lag mit dem, mit dem Schimpfen im Frieden zu sein, mhm. sozusagen. Ja. Mhm. Und das war ähm, sehr deutlich gestern. Mhm. Ja, es ist immer irgendwie, äh, eigentlich ist das ganze Thema, wie ist denn die Lebendigkeit jetzt? Genau. Und zeigt klar. sich das, das Leben, die Lebendigkeit jetzt gerade. Also früher hätte ich echt die Vorstellung gehabt, das ist nur in Ordnung, wenn ich dann ganz drüber stehen kann, Ja, ja, jetzt ist mal das Glas dahin gefallen und dann mache ich das halt sauber und tralalala. Und nur dann bin ich in Ordnung oder dann ist es in Ordnung. Aber dass das mhm. so, nee, es ist total schimpfen gewesen. Und das, das so, das war die Lebendigkeit. Die Entladung. Ja, und das ist ohne so einen Gedanken noch drauf gesetzt, das darf es eigentlich nicht sein. Ne? Mhm. Ja. Ja, der, der drüber steht, der wenn, wenn, wenn man drüber steht, dann braucht es was Herz oder dann steht man nicht mehr drüber. Nochmal? Rechnen? Derjenige, der drüber steht, der steht dann drüber, wenn eine Flasche runterfällt. Ja? Aber wenn er sich das Bein bricht, dann steht er nicht mehr drüber zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach nur, mhm. ja damit kann ich umgehen oder sowas. Ja? Mhm. Das, das ist so eine, so eine Scheininstanz. Genau. Ja? Für die ist halt, die sagt, ist nicht so schlimm und so weiter. Mhm. Also das, genau. Genau, ein Schein ist dann ziemlich ein gutes Wort dafür. Ja. Ja. Drüberstehen ist nichts anderes als etwas reagiert halt mit Gelassenheit, weil da ein Gedanke ist, zum Beispiel sagt, ja, naja, macht ja nichts oder so. Ja. Sonst nichts. Und sich reinsteigert ist nichts anderes als, als äh, die Reaktion auf einen Gedanken, der sagt, das ist doch furchtbar, ist doch wahr. <lacht> In dem Ganzen ist keine Instanz drin. Es ist einfach ein freies Spiel von Sinneseindrücken und, und Gedanken dazu und Reaktionen darauf und so weiter. So schließt halt dahin. Okay. Und das sich anzuschauen. Einfach und dem zu erlauben, dass es so, dass es so ist, wie es ist. Ja? Ohne, na, ich schaue es mir erstmal an, bevor ich es erlaube. <lacht> ja. mhm. dieses, dieses, diese, ähm, ich habe das mal innerer Türsteher genannt, der bestimmten, der sagt, okay, die Erfahrung darf kommen. Ja, ich habe mehr von der Erfahrung und solche Erfahrungen aber bitte nicht. So, der schafft halt diese Distanz, die wir dann in allem anderen versuchen zu überwinden. Ja? Zum Beispiel dadurch, dass wir uns jemand anderem nahe fühlen wollen und so weiter. Aber nach Überprüfung, ob der so ist, so sich verhält, wie wir es gern hätten. Wir, das Denken schafft die Distanz, die wir dann versuchen, in unseren Wünschen zu überwinden. Mhm. Und das ist halt einfach ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> Wunderbar. Genau. Sozusagen, okay, wenn es Tanz ist, dann ist es wohl Denken. Ja, ich fand das Interessante, war, dass als ich fertig war mit dem Auffegen äh, und so, dann war es wirklich auch vorbei. Und ich kenne mhm. das noch so aus Erinnerung dass dann sowas nicht vorbei ist. Also dann, dann war dann immer noch ein langes Nachschimpfen. Ja. <lacht> ne, so, weil man da nicht einverstanden war mit ja. der ganzen Situation ja. sowieso, aber mit dem Schimpfen schon erst recht nicht und keine Ahnung. Ja. Also wie sich das so, so Gedanken da türmen dann, ja? Oder mhm. da was. Also unglaublich viel Energie in was reingegangen ist, was dann schon längst vorbei war. Und so war es ja. wirklich nur unmittelbar dabei und dann war gut. Ja. Ja, genau. Wenn du mit einer Situation nicht einverstanden bist, halt sie gedanklich möglichst lang fest. <lacht> ja. Und das Verrückte <lacht> ist, das kann ich aber nicht machen. Das hat mich ja jetzt so überrascht, auch, dass das jetzt so war. Ja. Nur. Ähm, also ich kann das jetzt Dar auch nicht mehr sagen, oh, jetzt geht's, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich Aber, ja, Aber es, es passiert ein Lernen durch Erfahrungen. Ja. Durch Erfahrung. ja, ja? Das es kann ist nicht so, dass, dass wir immer wieder dieselben Sachen wiederholen müssten oder sowas. Ja, ja? Sondern, sondern, sondern ähm, Situationen, über die wir uns früher geärgert haben, sind einfach harmlos oder, oder mhm. ja. was früher ein Problem war, ist plötzlich kein Problem mehr wir können es mhm. nicht machen, aber etwas lernt, das Leben das ist intelligent, das Leben lernt, mhm. das Leben probiert Sachen aus, das Leben probiert aus, wie es ist, auf Gedanken zu setzen, und wenn es dann merkt, <lacht> wie sich das anfühlt, dann setzt es vielleicht nicht mehr auf Gedanken. Und das, ist, und das ist nicht, dass, dass wir das bei jedem Gedanken aufs Neue ähm, durchspielen müssten, oder so. irgendwann ist es gleich, ja, so weit die Gedanken. <lacht> Ich finde das äh, Spannende ist auch von Eckhart Tolle, der ja sagt, wenn du Gedanken beobachten kannst, dann ist das schon mal ein wichtiger Schritt, ne? dass du nicht wirklich die Gedanken bist, sondern mhm. beobachte mal deine Gedanken und dann hast du die Möglichkeit zu entscheiden, wie du wie du, ob du sagst. Oder du sollst einfach mal die Gedanken wahrnehmen, ne? was sie mit dir machen, gefühlsmäßig, emotional. Und das ist schon mal ein Schritt, ne? diese Beobachtung der Gedanken. Ja, dass das Gedanken als das wahrgenommen werden, was sie sind, nämlich ja. Gedanken. Genau. Gedanken, genau. Ja. genau. Unvollständige Beschreibung, eine Verzerrung der Wirklichkeit. Genau. Ob ja. das zu überprüfen ist relativ einfach. Zum Beispiel, ob man an die Pizza denkt oder an die Pizza isst. Dass das einfach ein ziemlich großer Unterschied ist. Mhm. Und wie sich das anfühlt, während man eine Pizza isst, dran zu denken oder ja, bleibt bei Beispiel eine Pizza zu essen und zu denken, ich würde lieber was anderes essen. Mhm. Wie die Pizza dann schmeckt, was das mit dem Erleben macht, wenn wir mit jemandem zusammen sind und denken, wir werden lieber mit jemand anders zusammen. Oder wenn wir unser Erleben haben und uns denken, wir hätten gerne ein anderes Erleben, was dann, wie sich das dann anfühlt. Ja? Das Denken nimmt halt, wie sich das anfühlt, als, als Bestätigung dafür. Ja, das sage ich doch, ich hätte es gern anders. Aber <lacht> <lacht> das ist eigentlich schon der ganze Witz, ja? so irgendwie. Gedanken werden immer eine Alternative zum Hier und Jetzt finden. Immer. Die sehen das halt als ihren Job. Ja. Wie kann ich das Fleisch länger frisch halten? Besser, mehr, schneller? Ja. Das ist, was das Denken halt macht. Und das ist einfach auch ein sehr nützliches Werkzeug, wie gesagt. Ohne das könnten wir jetzt nicht miteinander kommunizieren. Ohne das hätten wir uns nie kennengelernt. Mhm. Aber es ist nicht mehr als dieses Werkzeug.